Mein größter Weihnachtswunsch ist es, dass ich wieder meine Cousine sehen kann, die in der Schweiz wohnt. Und wegen Corona können wir die ja nicht sehen.